Ey, oh, gizzow! Zappa, zappa, was geht ab? <lacht> und damit hallo und herzlich bei Philips Obscuras, der Müllmann. Ja, diese Woche sind wir wieder draußen und sammeln Müll. Heute ist nicht ganz so warm und es regnet auch nicht. Das Übrigens sind wir hier jetzt hinter der Eishockeyhalle des HECs. Ja, da sind die Heilbronner Falken zu Hause. Wer sich mit Eishockey auskennt, da weiß er vielleicht Bescheid. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich komme aus Heilbronn und deswegen muss man das einfach wissen. So ein Ding ist es. Und wir haben noch eine Erneuerung und ich hoffe, ich hoffe, es ist kein Fehler. Normalerweise habe ich immer das Road Wireless Mikrofon dran, um den Ton aufzunehmen. Äh, um den Ton aufzunehmen. Allerdings habe ich da immer abbrüche gehabt aufgrund der Tatsache, dass ich mich weggedreht habe oder äh, zu weit weg war und dann war eben das Funksignal oder das äh, ja doch das ist glaube ich ein Funksignal einfach zu schwach und deswegen hat es Abbrüche gegeben. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich mein äh, MediaMod an die GoPro ranmache und daran das Mikrofon anschließe und ich hoffe, die Tonqualität stimmt. Sonst haben wir jetzt ein Stummvideo. Kann Spaß. <lacht> und ich hoffe natürlich auch, dass die GoPro sich nicht aufhängt und durchweg aufnimmt, weil sonst haben wir auch keinen Ton. Wir werden sehen. Ich würde sagen, legen wir los. Ja, und die andere kleine Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass man einen Schräghang runter gehen. Also ich werde hier in der Schräge den Müll zusammensammeln und bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen, auch mit der Kamera und so. Aber Jetzt aber genug, genug, ich quatsch, weiter geht's, komm, los geht's, meine ich. In ihr kopfhörer kit Bre. Okay, muss die Kamera ein bisschen hoch machen, so. Digi. Ich bin mal sehr gespannt, was wir alles finden. Bestimmt genug, Alter. Okay, will ich. Das ist ein alter. Äh, Brudi, alter, was weiß ich nicht, weg mit Wege. Verbannt oder was? Das Problem ist, hier hat irgendjemand äh, Limetta oder was ähm, verschossen. Bis jetzt hier die ganze einzelne Limetta, das ist echt, das funktioniert nicht. leckt mich am Abend. Hier ist echt ein Haufen Müll unterwegs. Kann man nicht anders sagen. Hier. Boah. Ja, wir werden ohne Pfand entlohnt. <lacht> so, also hier ist es halt extrem. Kann man schlecht durch. Es geht jetzt aber ein bisschen außer das Limetta, das hier überall rumfährt. Muss ich sagen, geht's. Habe ich schon mehr Dreck gesehen eigentlich. Aber Glasscherbe nehmen wir mal weg. Mein Flaschenhals. Und das Limetta ist echt überall hier. Das Feuerzeug. Sonst nur ein bisschen Dreck tatsächlich. Ganz viele Glasspüler, auf jeden Fall zerbrochene Flaschen. Es ist immer gut, dass wir hier unterwegs sind, aber es riecht hier auch extrem. riecht hier extrem ekelhaft alter Boah. geruch ist sehr unangenehm hier tatsächlich sogar ja es liegt auf jeden fall weniger rum als ich dachte auf den ersten Blick ausgesehen hat oder es ist einfach schwerer zu erkennen. Also kleine Sachen fahren viele rum, vor allem ich kann mich nur noch mal wiederholen, das sind die Meta. Viel zu, ist Uhr oh, Spritze Ding hier von oh, der Spritze, okay, auch oh, lecker, Also Ja, aber ansonsten Jetzt ist echt in Grenzen so. Naja, da, oh, okay, das sieht aus wie Scheiße, Alter. Als ob das jemand sind? oh, ja, Mann, pfui, die leckst mich am Arsch. Da hat einer hingekackt, Alter. Und da liegt noch eine Spritze rum. Also, das mach nicht weg, das riecht hier so, da hat einer hingeschissen, Alter. Ist ja widerlich. Geile Sockenbree. Okay. Okay, all Also mülltechnisch geht hier tatsächlich. Also wir haben trotzdem fast einen Eimer voll, weil es ein bisschen größere Sachen drin ist wie zwei Dosen und so Geschichten und Socken. Aber vom Geruch her und alles ist es hier echt widerlich und ekelhaft und deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder nach oben und verlassen diesen widerlichen Hang. Alter, also, muss ich sagen, das ist schon sehr extrem hier. Boah, widerlich. Bevor wir jetzt aber diesen wunderschönen Ort der Widerlichkeiten verlassen, fülle ich kurz noch um meinen Eimer um in den Sack. Und da sieht man, dass doch schon einiges da lag. Aber nicht so viel, als als ich dachte. Ja, ich dachte, es wäre ein bisschen mehr Müll. Aber ist schon ein bisschen was da tatsächlich. Also umsonst sind wir hier nicht gewesen, aber ich will mich jetzt auch nicht viel länger hier aufhalten. Auf geht's weiter nach oben. <lacht> Bereich. Wir stehen hinter meiner Kamera. Also hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Müll. Wir sind jetzt wieder in der knallen Sonne. Die Sonne ist jetzt wieder rausgekommen, extrem warm. Und hier gibt es echt viel. Also auf jeden Fall krass, wie sie aussieht, wie auf dem Müllhalde. <lacht> ja, aber das ist es, Leute, jetzt kommt noch ein bisschen Deep Talk, Alter. Was soll ich sagen? Ja, die Leute, die sitzen da in ihrem Bar, sitzen da rum, beschweren sich über Politiker und über die Weltpolitik und was da so getrieben wird, sind aber noch nicht mal bereit für die kleine Welt, in der sie leben, im kleinen Umfeld, äh, für äh, ja, Verantwortung zu übernehmen und ihre Sachen wegzuräumen. Also mal ganz ehrlich, welchen Anspruch haben die an die Politiker, wenn sie selber nicht mal bereit sind, ihre kleine Welt in Ordnung zu halten? Das ist das Traurige. Im Prinzip haben manche echt das verdient, was sie bekommen. Und andere wieder bekommen eine Scheiße, obwohl sie die besten Menschen auf Gottes Atollen sind. Manchmal so, manchmal so. Undankbare Welt. Da fällt mir dann tatsächlich auch nur... Ein Zitat von Casper ein, wie er seine Songtexte geschrieben hat oder gesungen hat. Ich weiß auch nicht, ob das von ihm kommt oder ob er das auch von irgendjemand anders übernommen hat. Und zwar war das, ähm Die Welt hat nichts gegen dich. Du bist der Welt nur egal, so quasi, verstehst du? Passt das jetzt zu dem, was ich hier sage? Keine Ahnung. Ich kann nur eins sagen, die Sonne brutzelt und brennt. Und ich glaube, nächstes Mal muss ich auch mal noch einen Kerbisch mitnehmen, damit ich hier diese Scherben alle aufsammeln kann, weil ich äh, habe jetzt keinen Bock, mich noch zu schneiden für fremde Leute. Ah. Nur wenn da natürlich jetzt ein Hund reinläuft oder so, oder ein Kind, dann ist es natürlich ärgerlich, aber ich kann da jetzt auch nichts machen. Und wie gesagt, ich leide unter der Hitze. Boah! Ich kann jetzt hier nicht stehen, noch 1000 Zigarettenstummel, die hier auch rumliegen. Die liegen hier ja auch rum. Ja, Zigarettenstummel ohne Ende. Alles packe ich schon mal. Verzeih mir das. Ich weiß gar nicht, wer hier eigentlich zuständig dafür ist, ob das ähm, der Eishockeyclub ist oder die Stadt Halbbronn. Die sauber zu halten? Wer auch immer. So viel zuständig ist. Könnte einen besseren Job machen. Oder? Wobei? Moment, ich muss gucken, dass ich den Durstlöscher hier bekomme. Boah, der ist auch halb voll. So, also wie es aussieht, verbraucht der Mediamod ein bisschen mehr Akku als nur die GoPro allein, denn ich muss jetzt den Akku schon wechseln. Und was wollte ich jetzt hier eigentlich sagen? Ich war doch irgendwo, bevor der Akku leer gegangen ist, war ich doch irgendwo. Wollte ich doch irgendwas sagen, oder? Ah! Genau, ich wollte was sagen. Und zwar, ich hoffe, ich bin gut drauf einigermaßen. Äh? Und zwar wollte ich sagen. Und zwar wollte ich sagen, es ist echt wie gegen Windmüllen zu arbeiten. Ja? Wenn ich hier den Dreck aufsammle. Und ich den nächsten Morgen dann mit dem Tieren hier wieder vorbeilaufe oder woanders auch, ist einfach genauso viel Müll wieder hier, als bevor ich es aufgesammelt habe. Also es ist wirklich ein Arbeiten gegen Windmühlen und deswegen verstehe ich natürlich auch, ähm, dass die Stadt oder wer auch immer hier verantwortlich ist, nicht ganz nachkommt. Ne? Man kann ja wirklich jeden Tag wahrscheinlich zweimal sauber machen, den Müll wegräumen, damit es hier immer sauber ist. Und dann liegt bestimmt trotzdem irgendwas noch rum. Die Scherben kann ich hier mit der Hand aufsammeln. Ja bevor wir weitergehen. Bevor wir weitergehen können wir hier schon wieder den Eimer umlernen. Ich glaube heute hat man deutlich mehr als sonst. Das Gute ist jetzt wenigstens Gut ist jetzt wenigstens, äh, die Sonne ist gerade von Wolken abgedeckt. Dann ist es nicht ganz so extrem für mich. Weiter geht's. Triggern mich halt schon die Kippen. Weil ich habe heute keinen Nerv dafür. Ich habe heute halt keinen Nerv dafür. Verstehst du? Hier wieder ein Haufen Glasscherben dabei laufen hier auch Hunde. Keine Ahnung. das fuck am meisten ab, ganz ehrlich. Also wie gesagt, nächstes Mal muss ich in den Kehrschaufel kommen und Kehrwisch und so weiter, damit man die Scherben wirklich richtig aufsammeln kann, weil also so geht es nicht. Das glänzt hier überall wie ein aber wie gesagt, die sind zu klein, kriege ich nicht weg. Ja, so wie es aussieht, brauchen wir hier, müssen wir wieder umlernen. Brauchen wir Sack. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, Oh Scheiße. Da ist auch noch neben rausgegangen, die Scheiße hier. Ich glaube, ich mir noch eine Scherbe in den Schuh. Ja. Guck mal, wie viel hier Kippen noch wieder rumliegen und Dreck. Das muss man nicht alles wegmachen, aber. Nicht heute, Mann. Was vielleicht wahrscheinlich noch eine größere Umweltverschmutzung ist. Ich wollte es aufheben hier, um sie zu zeigen. Und zwar: das sind hier diese Batterien diesen e drin sind und die werden auch einfach nur weggeschmissen, so wie die Kippen. Und ich denke, das ist für die Umwelt noch schädlicher als die Kippen, wobei die Kippen auch schon extrem umweltschädlich sind, vor allem das Nikotin und so weiter, das dann in den Boden geht. Also alles. Riesensaurei! Ich kann mich gar nicht freuen und lachen und Spaß haben, weil es einfach so heiß ist. Also keine Ahnung woran es liegt, also ich bin heute extrem fertig, schlaucht mich richtig hier. Entweder es liegt an der extremen Sonne, die jetzt wieder runterkommt oder an der schieren Menge an Müll, mit der ich hier zu kämpfen habe. Keine Ahnung, an der Sonne habe ich jetzt auch den Akku gewechselt, das bedeutet die Akkus gehen in der Hitze auch schnell leer irgendwie. Keine Ahnung, normalerweise nur bei niedrigen Temperaturen, scheinbar jetzt aber auch bei den hohen Temperaturen ist wie siehst ist, was soll ich sagen, wir machen weiter, denn sonst haben wir kein Akku mehr und es ist noch viel Müll hier. Naja, ob ich alles fertig mache, heute keine Ahnung. so und da hat wohl jemand seinen hund gebürstet und einfach da liegen lassen scheinbar ist es auch sehr riskant für tauben weil die können dann wie Fäden sich um die beine oder die läufe oder die krallen schmieren und so keine ahnung also auch nicht cool wenn man das so macht einfach hier in der wildnis rumliegen lassen die haare und denkt passiert schon nichts Sollte man auf jeden fall einsammeln und wegschmeißen. Zumindest das Grobe mache ich jetzt. Ist es ist. Ah, so. Nicht perfekt. Aber wenigstens ein bisschen besser als vorher. Ich hole jetzt mal gleich mal meinen Müllbeutel wieder, um wieder umzufüllen. Ja, und da ist so eine Hülle von so einer Eshisha. Ja. Das ist das extrem bescheiden, was da der Umwelt wieder angetan wird. Mit diesen Eshishas. Ein Beutel. Bestes Marihuana. Das ist jetzt der dritte jetzt schon. Vierte? Ich frage mich, wo soll ich den ganzen Müll hin tun? Der passt ja gar nicht mehr in. Den Müll einmal rein der ganze Müll. So, da habe ich noch ein paar Kleinigkeiten bzw. ein paar Sachen, einen Becher und eine Flasche, die sammeln auf jeden Fall noch auf. Und dann glaube ich ist für heute gut. So, hier haben wir eine Beringsen Flasche. Waldfrucht. Und da haben wir ja noch was. Was haben wir hier? Irgendein komisches Fleischdose. Und hier haben wir noch Eier an. Genau. Ja, dann haben wir den groben Dreck hier auf jeden Fall mal weg. mal gut damals hier noch äh, Pera suche polpa Okay, Gisau, also <lacht> Wir haben heute so viel, so viel Müll wie noch nie vorher, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz klar. Hat sich gelohnt. Zumindest für den kurzen Moment, denn wie gesagt, das, was man hier in der Stadt zusammensammelt, das ist wie Arbeiten gegen Windmühlen. Ich sag's euch, morgen früh ist hier bestimmt wieder genauso dreckig, wie gerade eben, bevor ich hier sauber gemacht habe. Deswegen würde ich gerne mal auch noch ein bisschen in die Waldregion rausgehen, ein bisschen am Straßenrand vom Wald, wo ich die Hoffnung habe, dass sich der Müll nicht so schnell wieder äh, sammelt, so dass es ein bisschen nachhaltiger ist, was ich mache. Aber schauen wir jetzt einfach mal. Wir haben heute auf jeden Fall nochmal einen Riesenbeutel Müll zusammenbekommen. Besser als nichts, oder? Ja, ich bin jetzt auch fix und fertig. Ähm, wie gesagt, einfach viel zu heiß. Und im Wald ist hoffentlich dann auch ein bisschen kühler, wenn ich da sammeln gehe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn das Video bis hierher angeschaut hast. Ich bedanke mich auch, wenn du wirklich ein bisschen selber auf seine Umwelt achtest, nicht alles wahllos wegwirfst und vielleicht das ein oder andere aufhebst, auch wenn kein Pfand drauf ist. Würde mich mega freuen. Und äh, wenn das Video gefallen hat und die Aktion gefallen hat, bitte Daumen nach oben da lassen. Ansonsten auch gerne abonnieren, denn es wird öfters natürlich solche Videos hier auf dem Kanal geben. Ja. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Adio, dein Dio aka Phil Gura. Mach's gut. Ciao, ciao.